Wir bauen heute eine CO2-Ampel für die Füßenbahn. Ähm, wir sind dafür da, damit man ähm, rechtzeitig die Fenster aufbrochen kann, damit man dann nicht, nicht so eine große Anschluss auskommt. Mein Name ist Stefan, ich habe die co CO2 entworfen und die Pizza dann bestellt. und die Kinder machen ganz toll mit. Und wir haben so eine Tatsache geschafft, 5 bis 6 Ampedit zu bauen und wir hoffen, dass damit Corona nach Hause gehen kann. Ich nehme gerade mit dem heißen äh, den Sensor rein, damit die CO2-Ampel auch später funktioniert. Die LED, also diese Lichter in den Prozessor, also dieses in diesen kleinen Computer. Ich brauche den Anschluss der Zuerst müssen wir ein HZ-Kreuz für den ZU2-Kreuz. Gutes Kabel, die wir in der Steckschnur. Ähm, ich baue jetzt gerade die äh, LEDs ein, damit man auch später sieht, welchen Wert das hat. Machen wir Lüftungsöffnungen und Bohrungen für die LEDs. Hier wird das noch mal getestet und dann haben wir hier noch Sächer reingebohrt und alles hier verbunden. Und wir haben das zusammengelötet und hier die Stecker reingesteckt und jetzt muss das hier noch getestet werden. 9200! Juhu! So, los. Und blinken sie alle? Ja. ja! Okay, weiter. Und ich muss noch, Jetzt muss er auch noch messen. Und der Einzeltest. Hallo. Und David, du? Da. Alle gehen. Ja. Und jetzt hat er gemessen. Und was seht ihr? Es ist Los, grün und, und weiß. Genau. Und wir gucken mal hier, ja. wir haben 410 ppm, deswegen doch Bereich. Und wir haben 81%. Wir brauchen uns Feuchter, genau. Es ist viel zu so trocken. nicht gut sind. Ja. Das war eigentlich ganz cool. Ja. So was mal zu ausprobieren. Ja, aber es war auch schwer, weil wir brauchten öfters Hilfe, aber eigentlich? es hat funktioniert. Ja. Das Bauen der Ampel hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich Technik mag. Wir sind jetzt fertig, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen alle auch, dass es für die Schule hilft mit Corona und so weiter der Bau der CO2-Ampel passt hervorragend ins Gesamtkonzept der Schule. Seit fünf Jahren gibt es hier schon, oder sechs Jahre sogar schon, gibt es hier Zimmerwetter an der Schule. Da lernen die Kinder Lüftungsverhalten, für Raumqualität zu sorgen. Noch da werden Versuche gemacht mit Luftmessungen von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur und auch CO2. Und wir lassen den Kindern CO2-Ampeln da, damit sie eine, ein Gefühl dafür bekommen, wann es der richtige Zeitpunkt zum Lüften ist. Und jetzt haben alle Klassen ihre eigenen Ampeln und können täglich. Ihre Luftpolitik testen und verbessern. Also, das ist unsere fertige CO2-Ampel und die stellen wir auch im Klassenraum auf. Ja, also das Bauen hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das Bauen hat sehr viel Spaß gemacht, denn wir können jetzt auch jeden Tag in unserem Klassenzimmer angucken und gucken, wie der Luftgehalt ist. Also, ich fand, das Bauen hat auch sehr viel Spaß gemacht. Manchmal war es dann auch knifflig wie wenn was wieder rausgegangen ist, aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben hier eine CO2-Ampel gebastelt. Grün heißt, dass der CO2-Gehalt im Raum sehr wenig ist. Orange heißt, dass er so mittel ist und dass wir was wissen sollten. Und Rot heißt, dass sehr viel CO2 im Raum ist. Ähm, weiß und Blau bedeutet äh, Luftfeuchtigkeit und Blau bedeutet über 60%, Weiß bedeutet 40% Luftfeuchtigkeit und zwischen den beiden ist 40% und 60%.